you mm -hmm. Mein Name ist Lars Ahmend, ich bin Life Coach, Bestseller, Autor und Motivator und ich twittere unter dem Namen Ed Lars Die Menschen kommen zu mir, weil sie ähm, nicht wissen, wie sie ihre Träume verfolgen können, wie sie das leben können, was sie gerne leben möchten und ich gebe ihnen dann einen Anstoß und zeige ihnen dann, wie das geht und ich versuche einfach immer, auf ganz vielen Gebieten online und offline den Menschen ja, Motivation zu schenken. Der Magic Monday ist im Prinzip mein Lifestyle und ich möchte damit sagen, jeder Tag ist gut, ja, weil Magic Monday deswegen, weil ja die Menschen, viele jedenfalls angefangen haben auf den Montag zu schimpfen, ja, das ist der blöde, der blödeste Tag in, in der Woche, der Tag nach dem Wochenende, das Wochenende ist toll, Montag ist scheiße, weil dann muss ich wieder zur Arbeit gehen, da fängt die Schule wieder an, muss ich wieder aufstehen morgens, der Wecker klingelt und ich denke mir einfach, oder auch die Menschen, die teilnehmen an diesem, an diesem Lifestyle-Magic Monday, jeder Tag ist toll. Es kommt darauf an, was du daraus machst. Wenn du deinen Job nicht toll findest, dann such dir was anderes. Wenn du die Dinge, die in deinem Leben sind, nicht toll finden, dann ändere sie, anstatt darüber zu schimpfen. Die Resonanz ist unfassbar toll und das treibt mich auch immer wieder an, weiterzumachen und nicht aufzugeben und noch mehr Menschen erreichen zu wollen. Wenn ich sehe, dass das jemand, der seit 30 Jahren unglücklich ist und seit zwei Monaten Teil der Community ist bei Magic Monday und das auch tatsächlich umsetzt. Und er dann schreibt, ja ich habe mich wieder mit meiner Mutter vertragen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das schaffe. Und jetzt, durch deine Anleitung, habe ich es geschafft. Du musst nicht immer gut drauf sein. Ich bin auch nicht immer gut drauf. Wenn du eine schlechte Laune hast, wenn du keinen Bock hast, Menschen zu sehen, dann sei so. Ja? Dann erlaube dir auch genau das zu fühlen, was du gerade fühlst. Sei schlecht gelaunt, sei traurig. Aber sei eben danach auch wieder genauso glücklich, genauso motiviert und genauso äh, lebensfroh. Das ist ganz wichtig. Egal, was dein großer Traum ist, fang an und zwar jetzt und nicht morgen. Mach dir keine Gedanken darüber, sondern fang an. Beginne. Sofort. Und frage, stell dir die Fragen später. Weil du kannst dein ganzes Leben lang damit verbringen, etwas auf morgen zu verschieben. Dann wirst du niemals irgendwo hinkommen. Oder du kannst sagen, okay, ich fange jetzt an und warte. Ab was passiert auf meinem Weg, aber ich gehe diesen ersten Schritt. Fang an. Jetzt das ist der beste Tipp.